Willkommen zu einer neuen Folge von F1 2018 Hier beim USA Grand Prix Wie ihr seht vielleicht im Rückspiegel, da hinten ist ein Haas Ja, ich bin mal vor meinem Teamkollegen Ja, nur, yes. weil ich, nur weil ich mit Ricardo aus Langeweile gespielt habe ja. Und eine kurze Verbesserung zum Qualifying Nein, ich habe mich nicht verbessert Nein, ich war auch nicht besser als Rocky in Q1 Das war alles halt in Ja, wir haben uns die Zeiten angeschaut Und ich bin äh, 33,5 gefahren im Qualifying Während Lucky, also ich bin Q1, 33, 5 gefahren, während Lucky in Q2 ähm, auf seiner schnellsten Runde 33, 9 schnell war. Und, naja, er hat in Q2 nicht mal ansatzweise meine Q1-Zeit geschafft. Und ja, und ist, im Q1 war ich ja 44, 0 gefahren, nicht 35, 0. Das heißt, es war noch nicht mal eine Verbesserung. Ich dachte, ich bin da eine Traumrunde gefahren, habe über eine Sekunde rausgeholt. Und dann gucke ich so nach der Aufnahme und denke mir so, ich bin bescheuert. <lacht> <lacht> mit meiner Q1 Zeit wäre ich in Q2 auf Platz 8 gekommen. Ja, das und heißt ja. Rocky wäre ein sicherer Kandidat fürs Q3 gewesen, aber so es schneller und ich würde sagen, dann beginnen wir auch mal schnell hier mit ja, dem Rennen. Das soll ja nicht so lange dauern. Ja. Rennen dauert immer so ich... lang genug. Ja, und dann müssen wir eh noch die ähm, Einführungsrunde überbrücken, da können wir auch noch reden. Nicht so früh losfahren. Also, nutzen wir diese Runde, um das da überholt er einfach. Da testet er <lacht> schon mal, wie beim Start vorbeikommt. Ich schau mal, wie es so klappt, wenn man, wie man da fahren muss, wenn man in die Kurve so reinbremst. Hier. Okay. So werde ich dann ungefähr die erste Kurve fahren. Ihr habt jetzt schon mal einen Spoiler gesehen. Oder ich hoffe, dass ich sie so fahren kann. Und nicht irgendwer neben mir ist, der mir den Weg dorthin versperrt. Und ich hoffe, dass mir auch kein anderer Haas-Pilot hinten aufs Heck fährt, weil er die gleiche Idee hat. Auf jeden Fall auffällig, Wir können, das kann ich gleich mal, mal bei der Rennleitung zeigen. Ich, Ja, wie ich es mir vorgestellt habe, alle ab Platz 11, also alle hinter mir fahren mit Supersoft. Das sind die einzigen stop kandidaten außer Gasly und Ericsson. Und vorne alle mit Ultrasoft, das heißt, es ist sehr gut was drin. Die anderen fahren alle zwei stop und die beiden WM-Kandidaten sind auf Platz 1 und 2, jedoch in der umgekehrten Reihenfolge. Hm. Und, ja, ich würde mal sagen, die Supersofts haben mir gefallen im Quali, also ich glaube, da ist wirklich was drin. Nur noch die Speed. Ich hatte eine angemessene Speed für die harten Reifen. Sie waren 17 langsamer als die Weichen bei mir. Ja, im Vergleich zu dem, was du so schneller sein sollst, war es passend, aber die Grundspeed war nicht da. Naja, hat für P11 gereicht, also. Ist der Hülkenberg-Move, würde ich mal sagen. Hast du es mitbekommen, dass Serotkin in einem Interview gesagt hat, dass er sich so übelst gefreut hat, dass er sich gegen Raikön zurückgerundet hat in Suzuka-Rennen? Hat er sich zurückgerundet? Ich weiß es nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, ist er, das war das Erfolgserlebnis seiner Karriere, dass er Ferrari überholt hat. Sein Teamchef musste sich das Lachen verkneifen daneben. Ist schon traurig, wenn das das größte Erfolgserlebnis ist, dass man sich zurückgerundet hat. Ja, Könnte aber fast zu meiner Karriere hier passen. Alter, also das kann man so als Kritik an das Auto fassen. Weil das Auto ist nicht, ist es kein Wunder, dass die Rotkin so weit hinten ist mit dem Auto. Und er hat gemeint, es war richtig schwer, den Ferrari aus eigener Kraft zu überholen. Er hat so getan, als hätte er da wirklich irgendwelche übelst coolen Moves gemacht gegen Der Der wahrscheinlich gedacht habe, äh, äh, boah, ich will nice. also ein Eis. Also die 3-4 Sekunden, die das Auto langsamer ist von äh, Williams. Das ist schon klar. Und vielleicht schon eine halbe Sekunde durch den Fahrer, wenn es drauf ankommt. Oh Mann, ich komme nicht rüber wegen den ganzen Gegnern hier und ich habe mir eine Flügel angefahren. Ich hatte einen richtig guten Start, es wurde mir aber zum Verhängnis wie Reikön damals. <lacht> ich habe ich habe total behutsam gestartet. Ich hatte einen richtig epischen Start, bloß dann konnte ich nicht nach links rüberziehen wegen dem Force Indian jetzt habe ich einen kaputten Flügel, weil ich war einfach mitten im Getümmel und konnte nicht abschätzen, wann ich bremsen muss. Also ich sag mal so. Kann die Sonne mal weniger scheinen, es ist viel zu hell, ich sehe kaum was. Oh Mann, das ist, ist doch schon wieder so ein typischer Rennstart. Ich habe einen kaputten Frontflügel. Kann eh nichts mehr reisen hier. Ich verteidige einfach, was ich habe hier. Okay. Ich wollte unbedingt nach links, warum? Ah. Wieso muss ich ausgerechnet hier einen guten Start haben, wenn ich es gar nicht haben will? Man kann ja vom Gas gehen. Ja, aber dann hätten die mich hinter mir geschnupft. Ich wäre dann trotzdem nicht rübergekommen, weil die hinter mir auch schon zugefahren haben. Ich hatte Glück. Ich stand aber auch auf der bin richtigen am, Seite. Ich bin am überlegen, was klüger ist, jetzt hier mit dem, mit dem roten Flügel alle aufzuhalten oder gleich in die Box zu gehen auf die Softs. Gleich in die Box? Ja. Weil auf welchen Reifen bist du gestartet? Super soft. Ach, schade, sonst hätte man zweimal super soft gehen können. So viele habe ich doch gar nicht. Ja, ich nicht, weiß es nicht, wie viel man hat. Ich habe doch den einen eh schon verbraten im Quali. Ich versuche jetzt soft ultra zu fahren. Aber den Reifen, den Reifen, den du im Quali benutzt, der geht ja nicht auf deine Rennreifen. Ja, Rennreifen hat man eh nur einen Supersoft und einen Soft. Das war's. Echt? Okay. Ja. Und die Quali-Reifen verwendet man äh, sehr wohl noch im Rennen. Ja, wenn man in Q3 war. Nein, nein, die die man nicht genutzt hat, meine ich. Also ich konnte es also, ja nie nutzen. Heißt, das war der Undercut des Jahrhunderts, würde ich sagen. Alles geplant. Ich wollte ja nur einen Undercut gegen meine contra machen. Und stand jetzt extra lange wegen dem Flügel? Ja. Oh Mann, die Softs sind gar nicht meins. Gelb vor mir. Oder hinter mir. Ja, bitte irgendwo. Es ist ein Mercedes, Car. es ist Hamilton, der sein Auto abstellt. Bitte Safety Car, Hamilton. Oh, der ist auf die Strecke zurückgefahren. Ja, und Verstappen ist reingefahren. Ich glaube, er hat einen Frontflügelteil verloren. Und jetzt ist er ganz beschissen in dieser Kurve da. Ich bin extra vom Gasgang, weil sonst wäre ich wie Verstappen ihm vielleicht draufgefahren. Ist Verstappen in die Box? Nee. Ist aber egal, ich habe einen Platz gewonnen. Gegen Verstappen? Nee, gegen Hamilton. Achso, den? Ich dachte, weil hinter dir noch ein Red Bull ist. Also nee, das ist Ricardo. Die Batterie ist gut geladen. Erhöhen wir den ERS-Einsatz. Der war schon auf Kurve 1 hinter mir, glaube ich. Mann, ich bin noch nicht mal schneller als Troll, das, das ist so ein aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Na Ricardo, wie geht's Wir haben uns doch schon mal im Qualifying gesehen. Oh, ich muss meine ERS mal benutzen. Ohne, wi ohne Windschatten kann der Red Bull nur minimal auf mich aufholen mit DRS, wenn ich auf Standard und Überholen fahre. Ja. <lacht> Ich mir auch so im Wasser letzteren. Brasilien. Russland, glaube ich, oder? Nee, Brasilien, stimmt. Nee, dann war es Russland, wo ich meinte. Und außerdem ist das die längste gerade auf der Strecke von daher. Aber Verstappen fährt mir weg. Aber auch nur weil ich einfach irgendwie gerade nicht traue zu pushen. Andererseits fahren die auf Ultrasoft. Das sollte ich auch nicht vergessen. Macht ja schon einen Unterschied, wenn die auf Ultras fahren. Ja, du fährst hier glaube ich sogar um den Sieg mit. Dort, wo ich eigentlich auch sein könnte. aber oh nein. Danke, perez Ich habe schon gemerkt, dass mein Rennen vorbei ist, als ich dort eingequetscht von Ocon war. Und ich wusste, gut, aus Ende. Rennen ist da nicht vorbei, aber.. Ja, aber ich wusste, ich werde nicht den richtigen Bremspunkt erwischen, weil die einfach viel zu früh bremsen für die Kurve wegen dem Getümmel. Deshalb halte ich mich auch gerne davon weg. Ich mag das. Ja, halt ich, nicht ich, will, ich will wer wollte ja innen rein, um wegzukommen. Bist du instant nach links gelenkt, hast du instant nach in links gelenkt? Wollte ich ja, aber dann war da schon Ocon. Okay. Ich ha ich, der ist regelrecht stehen geblieben und ich hatte einen Traumstart und war schon an ihm vorbei, hm. obwohl ich ähm, die härteren Reifen hatte und er die frischeren. Äh, weicheren meine ich, nicht frischeren. Grad hat sich meine Pace eigentlich gefangen und ist gar nicht so schlecht. Ich hole gerade auf auf Stroll und so weiter. Okay, Stroll ist abgeschlagen, <lacht> Letzter. Das wäre kein gutes Zeichen. Weil der Rest hat sich schon abgesetzt. Nee, Stroll ist nicht abgeschlagen, Letzter. Ja, Sie rot gehen, <lacht> Ja, Sirotkin ist auch noch da. Also, echt, Meine Williams, die sind für mich das gleiche. Die sind für mich ein Auto. Wer ist doch zumindest ein Auto, was schnell wäre. Also, die beiden Ferrari setzen sich gut ab. Und ich fahre immer ein bisschen schneller. Ach, bitte, einfach Regen oder Safety Car. Ich will hier zumindest wieder rankommen ins Feld. Will kein Rennen, in nirgendwo wieder fahren. Das hatte ich schon so oft die Saison, ich habe einfach keinen Bock mehr. Versuche ich mich jetzt mal abzusetzen und um nach vorn zu kommen. Ohne DS natürlich. Hm. Aber ich werde immer mehr ein Fan davon, mit wenig Benzin zu fahren. Ich habe jetzt auch die letzten Rennen weniger mitgenommen. Ich bin mit 0,5 Runden Überschuss ins Rennen gegangen. Ich mit 2,0. Im letzten Rennen bin ich ja sogar mit anderthalb negativ reingegangen. Mit den Reifen das hier braucht man schon etwas hier lang geraden. Ja auf den kann ich ja hochstellen, aber in anderen Teilen kann ich auf Mager stellen. Mhm. Beziehungsweise durch meine hohe Top Speed kann ich auch okay, auf, ich auf den Standard fahren und, und dafür sehr viel ERS nutzen. Gut. So, wie ich in Russland teilweise. Also, auf der Stadt Zielgeraden kann Ricardo mich mit der S nicht überholen, selbst wenn ich auf Marga fahre. dem fehlt dann halt noch so das letzte bisschen. Kann Bottas und vielleicht Vettel noch ausscheiden? Dann wird zwar Kimi mein. Erster Konkurrent, Punkte den Sieg holen vermutlich. Aber... Da ist die Meisterschaft wieder drin. Ja. Ja, was, was heißt drin? ist sind wenige Rennen, die wir noch haben. war hier wirklich volles Risiko in den ersten Sektoren. Und ja, ich so komme irgendwie, irgendwie nicht ins Spiel rein. Was ist so deine Bestzeit gerade? 37,4. Okay, dann bist du trotzdem noch eine ganze Sekunde mehr. Aber was auch natürlich wegen dem Reifen verschuldet ist. Du pusst halt dafür. Wobei ich jetzt eher 38er fahre. Ich fahre 38 mittlere bis 39 mittlere. Dann fährst du sogar langsam als ich auf meinem Spartrip. Ja, ich fahre ja natürlich auch nicht voll Benzin und ERS. Ah, SSV. On. Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,2 Sekunden. Bottas ist extrem lahm, weil selbst Verstappen hat auch ihn aufgeholt und ist jetzt hinter ihm. Doch Zeit es mal Gas zu geben, vor allem Ricardo direkt am Arsch hängt. Ist ja egal, ich kann immer noch am Ende des Rennens sparen. Hülkenberg ist weit vor mir rausgekommen nach seinem ersten Stopp. Meine erhoffte Konkurrenz bleibt leider aus. Er ist auf frischen soft da kann ich nicht mithalten. Mit meiner angefahrenen Softs. Ja, der war ja auch im Quali schneller. Ja. einen Ferraris reingegangen. Fahren extrem lang auf den Ultras finde ich. Da mich komplett ab. Ach nö. Was Boah, ist mit den beiden fast Indias da los? Die sind am, an, an der ersten Gruppe. An der ersten richtigen Gruppe. Ja, die sind auf harten Reifen. Beide? Ja. Die nee, Warte, die waren beide vor mir. Die sind beide auf weichen Reifen. Dann sind sie verdammt langsam dafür. Weil gegen die möchten wir auf jeden Fall in der Konstrukteurswertung rankommen. Ja, ich werde hier gar nichts reisen, Ich werde letzter. Vielleicht kann... Die Williams kriege ich nicht, weil die ein Stop fahren. Und die ganzen Zwei-Stopper sind zu weit weg. Mir fehlt einfach die, Tor einfach die Kurvenspeed. Klar, ich habe ein schlechteres Auto als die da vorne, aber... Trotzdem. Vielleicht gebe ich mir ein bisschen mehr... Abtrieb, was für, den, für den nächsten Stint die Reifen sehen aber noch ganz gut aus Aber die können niemals eine 1 tun mit dem Ultra also sie fahren eine sehr aggressive 2-Stop vermutlich Wobei sie könnten, ich vermute sie werden ultra super super fahren Aber ich kann der KI auch zutrauen, dass sie sagt Ey wir fahren Ultra super und Soft Oh, krieg ich endlich mal wieder ein paar Battle-Gegner hier. Komm bitte, bitte ist sauber, bremst da vorne noch ab bei der ersten Kurve. Ich will mal wieder einen Gegner haben. Ericsson, bitte, lass mich nicht im Stich. Ericsson! Please hit me. Weil wenn ich den jetzt nicht krieg, dann gebe ich auf. Wenn ich dann nicht zumindest einen Vorwärtstrend gegen den sehe. So, der Anfari ist auch ein Warum fahren die Red Bulls und die Mercedes länger auf Ultras als die Ferraris? Die fahren vielleicht doch auf 1, dort. Kann ich mir nicht vorstellen. So, ich habe ein sehr kontaktreiches und aggressives U-Manöver gegen Verstappen gemacht. Die Verstappen ist alles kontaktreich. Ja, es war aber vollkommen mein Fehler. So, jetzt bin ich hinter Bottas. Und Verstappen geht auch in die Box. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. mit weichen Reifen weiterfahren. Boah, fahren die schnell, aber die fahren sicherlich auf Weichen. Also klar, die fahren alle auf Weichen, weil alle Reifen heißen, heißen hier Weich mit irgendwas. Na oh Mann, diese Namensgebung. Ich verstehe sie bis heute nicht. Okay, Bottas Reifen brechen richtig stark ein. Nee. Das darf ich nicht machen. So aggressiv. Die sind so langsam, dass die von hinten sogar schon da sind. Ah, Ericsson ist mir nicht so... ...gefahren. Komm. Ich versuch's noch eine Runde und dann geb ich auf. Komm schon, gib mir mehr... ...Speed. Oh, ich war... Du hast dich gerade eingreifen hast mich damit beinahe abgeräumt, Bottas. So. Vettel ist schon in unserer Gruppe drin. Also, der hat eigentlich den Sieg sicher. Während Raikö noch hinten dran ist. Sieht aus, als ob ich P3 kriege. Bottas geht rein. Oder? Was? Warum wurde gerade grad, Bottas das erste angezeigt? Und es war gerade so, als ob Bottas in mir drin wäre. Super, jetzt habe ich zwei Ferraris hinter mir. Beide auf Ultras ab. Beide auf Ultras? Die können... Gehen die auf Soft-Reifen oder was? Ja, ja, Interessante Strategie. Ich hätte eher damit gerechnet, dass einmal Ultra und zweimal Super Soft gefahren wird. Also statt zweimal Ultra und einmal Soft. Naja, die Strategie, die bei mir zwei Soft gewesen wäre, wäre Ultra-Super-Soft gewesen. Ja, also das ist natürlich auch... Ne noch aggressiv, dann sozusagen. Die werden aber jetzt nur noch einen Stop haben, das heißt, ich muss die so lange wie möglich aufhalten. Gerade auf ihren schnellen Reifen, weil wenn sie dann auf Soft gehen, kann ich sie zumindest eine Weile zurückhalten. Ich bin zwar total im Minus-Benzin, aber es ist mir egal. Sparen kann ich immer noch auf dem neuen Reifensatz. Und wenn sie vorbeikommen, dann ist es halt so. Was bietest du an? Nee, Jeff. Ihr könnt ihr so schnell sein, ihr habt denselben Motor. Diese Runde, hey, diese Runde, jetzt macht Druck. Diese Runde heißt das soll Hammer machen oder was? Klang nämlich zumindest so. Was diese Runde Hammer Sie haben gesagt, ja, er hat, Jeff hat gesagt, wenn wir überqueren die Linie, diese Runde, diese Runde. Ich denke mal, das heißt einfach, so soll Gas geben. Ja. Ja, Runde 12, 13 sollte man hier reinkommen. soft. Aber es kommt da natürlich auch drauf an, welche Strategie du fährst. Du willst wahrscheinlich schon super soft, soft fahren, oder? Ja, ist Die Einzige Möglichkeit, vielleicht die Ferraris hinter mir zu halten. Wobei ich das nicht glaube, weil die sind beide direkt hinter mir. Oh nö, die greifen beide an. Beide. Och komm, zieht weg. Da spiele ich nicht mit. Die wollten mich beiholen. Raikun hat es am besten gemacht. Er ist von 3 auf 1 gekommen. Vettel ist auf zwei geblieben. Vergiss nicht, diese Runde in die Box zu fahren. Achte deinen Abstand zur Tempolimitlinie. Und fahr nicht zu schnell. Ich werde vermutlich eh gleich schneller sein auf neuen Reifen. So, die halten sich noch schön auf. Keiner von denen geht rein. So. Cool, jetzt habe ich eine Runde negatives Benzin, was ich irgendwie noch abarbeiten muss. Schön, dass doch 2,7 Sekunden. Oh, Bottas kommt vorbei. Und Riccardo. Das hat natürlich Zeit gekostet jetzt am Ende. Und Ricardo muss ich auf jeden Fall in der Rennpace überholen. Warum ist Leclerc auf 6? Was, was machst du hier? Der war noch nicht in der Box. Ja, trotzdem hat er nichts hier zu suchen. Oh, krieg ich endlich mal Stroll und so? Komm, wenn ich jetzt Stroll nicht kriege, dann fahre ich gleich rechts gegen die Wand. Ich will zumindest wissen, Stroll kriegen. Nein, Stroll, nein, Stroll. Ja, ich hab Stroll, ich hab Stroll. Nein, Stroll, nein, bremst, bremst, bremst, das ist mein Platz. Ich reib dich ab. Ja, Ich hab's drauf gekriegt! Du kannst auch die Ferraris kriegen! Ja, werde ich gleich machen. Weil ich sehe, dass Hartley einfach zu weit weg ist im Rest. Ich will nur noch eins fragen, bevor ich meine Rennpaste drösle. Start das Teamkollege. Ja, ich Bestimmt. hätte so gut mit dir mithalten können. Was denn? In dem Rennen. Was? 31 Sekunden! Ich habe ja einen ganzen Stop sozusagen mehr. Erstens, dann habe ich äh, die schlechteren Reifen, also ich wäre ungefähr bei dir, wär, hätte ich nicht eine Startkollision gehabt. Wer weiß. Weil meine Pace hier ist eigentlich recht gut. Ich habe halt nur die ganze Wie gesagt, ich, ich bin das ganze Rennen über Vollstück gefahren. Weil ich einfach Angst hatte, weil ich irgendwie kein Gefühl fürs Auto irgendwie gerade habe. Aber jetzt muss ich das versuchen, weil. Ja, mir es die ganze Zeit wurscht, deswegen bin ich ich bin hier regelrecht rumgerutscht manchmal. Ich habe einfach selbst wenn ich am Rutschen war und Überstand hatte, habe ich, hab ich einfach voll Kanne aufs Gas gedrückt, weil es mir eigentlich wurscht war, wenn ob ich abfliege oder nicht. Das Gute ich ist, man kann nur noch das und so reingehen und dann kann ich die alle hinter mir halten. Das Gute, ist, ich, ich kann Sprit sparen, weil ich werde dennoch bestimmt okay. irgendwann aufholen auf Ricardo und Bottas, einfach weil ich bessere Reifen habe. Weil die sind ja schon drei, vier Runden vorher reingegangen. Ah, ich habe mich im ersten Sektor eine tausendstel verbessert. In, als in der Runde davor. Und Ricardo holt ordentlich auf Bosses auf. Also irgendwie Mercedes scheinen im Rennen starke Performance-Probleme zu haben. Oh Gott. So wird in die erste Kurve, das hat gekracht mit den Williams. Ist hier gelb in Sektor 1? Ja, wir sind so drin. Ich habe den Switchback gemacht. Und habe dann die beiden Williams abgeräumt, weil es das heißt, <lacht> <ich mir das lacht> die vor mir rauskommen. Double Kill. <lacht> <lacht> Warum hol ich so stark auf Verstappen auf, Verstappen auf Verst äh, Ricardo auf? Weil Ricardo wird auch noch nicht von Bottas aufgehalten. Dafür ist er noch zu weit weg mein meinst, ist eh provozieren, damit ich wieder im Renngeschehen dabei bin. <lacht> ich habe gehört, die Ferraris eignen sich sehr gut als Safety Car. Ja, unter anderem. Aber erstmal sind die Williams dran. Also ich bin gerade eine halbe Sekunde als meine Bestzeit gefahren. Obwohl ich die meiste Zeit rund auf Marga unterwegs war. Also die soft sind sehr sehr schnell. Nein, ich hab's roll verfehlt. Ich dachte, wenn ich mich hier hinstelle, fährt er mich rein. <lacht> Was dafür? Safety Car? Ja, Scheiß Ernst. Ich habe hab mal Delta. kurz neben die Strecke geschoben. Bereich. <lacht> das, ist das ist natürlich perfekt. Ich bin an den Ferraris dran und die haben ihren Boxen noch, Boxenstopp noch nicht gemacht. Klar, die verlieren jetzt weniger Zeit in der Box, aber. Die können nicht alle beide reingehen. Okay, ja. langsamer werden. Langsamer werden. gehe an die ist negativ. Box. Du bist also zu schnell. Ringere dein Tempo. Aber das Safety ist leider etwas zu früh für mich, weil ich kann mit dem Supersoft jetzt vielleicht durchfahren, wird knapp auf jeden Fall. Doch, doch, geht. Aber das Problem ist, dass ein Angefahrener, der hat schon drei Runden ah. drauf. ja meine hat waren ja jetzt frisch und die waren dann bei etwa 50% nach 13 Runden. Andererseits, musst du musst bedenken, du darfst jetzt auch ein paar Runden hinterm dem Safety Car fahren. Ja, die muss ich aber nutzen, um aufzuholen, ist das Problem. Naja. Ah, ja. Und ich muss, ich, ich, ich bin zumindest vor den Ferraris, das heißt, ich muss mich nicht zurückrunden. Weißt was das Tolle ist? Ich hatte ja noch 0,67 äh, Runden äh, negativ, die kann ich natürlich jetzt alles schön sparen. Ja. Ich kann mal schauen, 7% habe ich drauf auf den Reifen. Oh Mann, ich habe ein Delta. Bullshit. Ich habe auch ein Delta. Dann darf ich nicht fahren? Ich will die ganze Zeit das Zelt haben. Oh. Wir also waren bei, beide Ferrari war in der Box, oder? Nein, Vettel. Und Vettel kommt vor mir raus. Aber auf selben Reifen. Oh. Er, ist, er ist zwischen ricardo und so reingekommen. Mann. Kostle deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Dann riskieren wir eine Strafe. ringere sofort dein Tempo. Glaubst Oder ich, ich, ich schau mal, wie lange das safety ist. Wenn ich an safety rankomme und dann. Ähm, dann die Chance bestehen würde, dass nur noch 10 Runden sind und ich noch einen Wechsel machen kann, dann würde ich nochmal schnell auf Ultrasofts gehen, glaube ich. Kannst du auch mal, weil die der sind dann am Arsch. Ja, 10 Runden sollten wir schon halten. Der Fettel hat natürlich jetzt zweite runde frischere Reifen als. Wow, sorry! S oh, Vettel! Was denn? Ich habe aus der Sinn Vettel überholt. Weil ja, der ist. So wieder durch. Steht jetzt, bleib hinter Ricardo. Ja, weil wir die Regeln aus haben. Theoretisch könntest du einfach alle überholen, und das Safety können wir ah. überholen. <lacht> Ich mach's mal aus Spaß und lass, lass mich wieder zurückfallen. Das Problem ist, du musst dann auch wieder genau in die Lücke reinkommen. Das ist nicht so einfach. Hallo, Safety Car. Hallo, Raikön. Ich bin jetzt auf 1. Dem Car, es nicht. Wann war Raikön in der Box? Folge dem Safety Car. Die waren gleichzeitig in der Box. Doppelabfertigung, Ferrari. Aber Vettel ist dennoch vor mir rausgekommen. Das kann nicht wahr sein. Komm, fahrt vorbei. Fahrt, fahrt doch. Das Safety Car fährt uns weg, Leute. Das <lacht> Safety Car ist too fast. Endlich, endlich überholt Raikön nach der halben Grad. Ja, überhol. Ey, Fettel, wenn du so so bist, dann bleibe ich halt vor dir. Nee. <lacht> nee. Nee, nee, du überholst mich schon wieder richtig da. Okay, jetzt sagt ihr mir, ich falls zu weit zurück. Ja, fahr kurz neben ran und lass ein paar Autos mehr vorbei ich und dann die Position der Mitte Komm, jetzt fahr. Fahr. Oh Mann. Du willst echt nicht, dass du wieder auf deinen Platz kommst, oder? Wie gesagt, machen kurze Fahrfehler, überholen dann halt die anderen wieder so zurück, damit du die Position hast. Jetzt Faser. So. Schließen wir ein wenig zum Feld auf. Wir fallen zu weit zurück. Denk daran, dass wir nicht weiter als vom Ach, wir fallen zu weit zurück? zurück. Okay, wusste ich nicht. ich würde lachen, wenn die jetzt alle eine Strafe wegen zu weit zurückfallen haben kriegt die KI doch nicht? Kann sie kriegen? Echt? Ja. Vettel. Hallo. Oh ne. Ich stehe mit einem Drittel Wagenlänge hinter dir und du verlässt du hast es. Was für Eine Waffenkarambolage. Das war keine Macht. Nein. War keine. Äh, warum sind da hinten so viele kaputt? Ich hab echt nichts gemacht. Ich bin. Ich bin mit. <lacht> ich, ich bin mit mein ist meinem Ford. Ich bin mit meinem Vorderreifen auf die Höhe von Vettels Hinterreifen gefahren, dann hat Vettel abgebremst auf einmal und warte Safety -Car fährt noch eine Runde. Ich frage ich warte kurz. Ich warte kurz. noch eine Runde. Ich warte noch ab. Ja, fährt noch eine Runde. Okay, Weil Vettel, weißt du weißt, dann ich jetzt wirklich rein. Vettel, okay, du kriegst jetzt wirklich noch mal darfst noch mal überholen. Das ist jetzt die Runde gewesen, wäre das Hälfte jetzt reinkommen, hätte ich dich nicht mehr vorbeigelassen. Das kann mein Teamkollege halt doch. Kriegt mein Teamkollege doch noch Punkte vermutlich. Weil mit den ultrasoft sollte ich jetzt richtig gute Chancen haben. Von alles Soft oder viele. Ich musste. Und ich hab. Nee, ich komm nicht vor Hülkenberg raus. Ach, aber warum geben die denen so eine Kummie Strategie? Aber so ich überhole jetzt glaube ich Hülkenberg einfach, weil sonst kann ich nicht mehr ins Feld ran. Sorry Hülkenberg, aber du bist zu langsam unter Safe. Wäre so viel schlauer gewesen auf auf zweimal Supersoft zu gehen bei denen an den an der Spitze. Ja. Zumindest weil sie ja von Ultra starten müssen. Wenn wir wieder rankommen, beide ans Feld Hülkenberg, dann lasse ich dich wieder durch, okay? Aber wenn nicht. Überhole dich jetzt erstmal kurz. Guter Deal, Höki. Gut. So, aus 0,7 Runden negatives Benzin ist 0,4 Überschuss geworden. Okay, wir haben es wieder rangeschafft, hier ist dein Platz. Überhole mich. Komm, ich will fair sein. Komm, Höki. Jetzt überhole. So, Reifen aufwärmen. Ah, die sind bei mir gar nicht warm. Das habe ich vergessen. Okay, erhöhe das Tempo leicht müssen uns dem Auto vor uns auf oh, den Vettel ähm. mehr Safety Car kommt in dieser Runde. So. Safety Car kommt in dieser Runde. Ja, tu haben Reifen halt in Kalt die Reifen auf Temperatur und denk daran, dass bis zur ersten Safety Car Linie. Car -Linie ja, Jeff sagt halt deine Reifen auf Temperatur, das sagt dir natürlich jetzt wo man es nicht mehr machen kann. Warum machen wir denn hier. Warum wird denn hier schon langsam gefahren? Boah, die fahren ja wirklich richtig langsam. Wir fahren 100 an der Spitze. Hier hinten ist es noch langsamer, wir sind regelrecht stehen geblieben in einer Kurve. Ja, wir auch, aber. Ja, kalt, Reifen sind kalt. Okay, alles klar. Der Abstand zum Führenden beträgt 2,3 Sekunden. Und Hülkenberg überholt den ersten schon mal. Boah, das ist jetzt schön. Alle Softs und ich fahre hinten Ultras. Van Dorn in die erste Kurve rein überholt. Nummer 2 damit. Ich hab Schiss, dass ich jetzt S SS auf jemanden aufklatsche, weil die hier alle so langsam fahren. Mit ihren Softs Reifen. Ich muss Versuch jetzt erst... Hier rein, Ne, hier klappt es nicht, aber da rein. Los, wir so müssen die da auch nicht. Überholen einen. Überholen. So, Reifen sind jetzt warm, jetzt ist natürlich auch Verstappen schon im Angriffsfenster. Und Rai können wird den Sieg hier holen. Oh, vor der DS gerade sogar schon Gastly und Leclerc überholt, jetzt bin ich schon P13. Das heißt, ich bin gleich in den Punkten. Nicht mehr weit. Vielleicht kann ich sogar noch einen Angriff auf meinen Teamkollegen starten, wenn es weitergeht. Ich flieg hier gerade durchs. und ich habe mir mein Flügel kaputt gefahren, danke <lacht> Ich wollte gerade sagen, ich fliege hier durchs Feld und dann sich ich von dir vor mir bremst. Bist du schon in den Punkten zumindest? Nee, ich bin Elfter! <lacht> Ich hasse dich, Ericsson. Und zwar, der ist richtig beschädigt, orange. Also genauso schlimm wie am Start. Wie gesagt, die Ferraris eignen sich sehr, sehr gut um ähm, Safety Cars. Aber ich kann machen. komischerweise noch mithalten im Feld. Ich bin genauso schnell wie seins. Gerade. Mit kaputten Flügel. So, ich fahre jetzt langsam wieder an die Top Teams ran und überhole die dann. Ich habe leider alles verloren, weil ich sehr vorsichtig gefahren bin in der ersten Runde wegen den Reifentemperaturen. Aber ich spiele meinen Flügelschaden nicht mehr. Was, wie kann das sein? Hex. Ich fahre hier mit also in manchen Kurven wie in der langen Rechtskurve. Hier als schon ob ich kein auf. DRS kriege, ich bin locker eine Sekunde hinter Vettel. Ja, aber ansonsten geht es hier richtig gut, wenn ich Wo ist der Messpunkt, ist der da ja. Beim Messpunkt war ich definitiv eine Sekunde hinter ihm. Weniger als eine Sekunde halt. Es ist lächerlich, wie schnell die KI, die guten Fahrer oder die guten Teams durch die schnellen Kurven fahren können. Oh. Ich habe den Bremspunkt verpasst. Schade. Das DRS ist jetzt aktiviert. Komische Strategie. Ah, damit bin ich in den Punkten! Yes! Achso, du hast kein DS bekommen, weil es noch gar kein DRS gab. So, das will jetzt das vom Warnfest hat man dann so schnell auf der Geraden immer. Es kann nicht sein, dass... Ja, nee, am Anfang des Rennens war es doch dasselbe Spiel. Da hat er sogar noch weichere Reifen als ich. Ich fahre natürlich auch ein Flügel weniger ein, das habe ich vergessen. Ja, natürlich kann ich jetzt nicht überholen, weil Vettel DRS kriegt und ricardo kriegt DRS. <lacht> okay, ich werde einfach deren Kampf ausnutzen. Vettel ist vorbei und Ricardo wurde schön nach außen gedrängt. Oh Gott, das war mega riskant gegen seins. Story Science, aber mit einem kaputten Flügel klappt es ja halt nicht so gut. Das ist traurig. Ich könnte wirklich gerade vorne mit euch mitkämpfen. Ich bin mit gerade meine beste Runde gefahren sogar. Schaden oh mein Gott, einige. was ist hier passiert? Vettel hat irgendeinen Move gemacht und Bottas hat sich glaube ich verbremst. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Ne, ich kann nicht mal die SS. Das war, Das war ein legales Überholmanöver, aber okay. bremsen wir wollen keine strafe aufgebrummt bekommen p2 p2 aber Raikön sagt tschüss tschüss und ich muss benzin sparen Raikön ist gut unterwegs in der saison also ja. so ich fahre jetzt mager einfach damit die sich mehr aufhalten und ich Benzin sparen kann. Ich brauche nur das fette Benzin für die Gerade. Außerdem sollte dir das helfen. Naja, ich habe einen kaputten Flügel. Ich, ich fahre soft nur noch. Was fährst du? Äh, jetzt, wo die Reifen abgenutzt sind. 39er Zeit. Also, ich bin äh, gerade eben mit, mit überho Überholen. Bin ich ne, meine schnellste Zeit gefahren mit einer 36,4. Ich fahre hier in, oh, mit einem orange-roten Flügel. Und abgefahrenen sitzt schon. Die Distanz zum Führenden beträgt 7,6 Sekunden. Ja, also ich kann da ja nicht mehr mithalten, ne. Und jetzt muss, jetzt muss Raikun nur noch ausfallen. Ja. Raikun wird natürlich jetzt wieder Punkte wegkommen. Der ist jetzt schon 18 Punkte weg. Jetzt hat er 25 Punkte. Vorsprung auf mich nach dem Rennen. Wenn ich es so schön im Kopf habe. Kann man hier eine Kollision vielleicht vorstellen? Ja, so wollte ich das. Weil ich brauche noch die drei Sekunden. <lacht> das wollte ich Keim gar nicht! Ich wollte nicht nur die 3 Sekunden! Ich Sekunden wollte rausfahren! Ich wollte gerade sagen, vielleicht macht man einen safety Car, dann kann ich vielleicht noch Können überholen. Weißt du, was ich jetzt mache? Was denn? Ich hab 30% abgenutzte Ultras. Du gehst nochmal rein, du was. Ja. Okay, langsamer werden Ich hol mir jetzt nochmal frische Ultras. Für 2 bis 3 Runden. Dein Tempel. Die anderen. Ich habe einen kaputten Flügel. Ich kann hier... Ich kann sonst mal drei Sekunden nicht rausfahren in der kurzen Zeit. Ah, du hast eine Strafe? Ja, habe ich mir vorher eingefangen gegen Sirotkin. <lacht> ah. Das ist oh super, dass das, das Wenn Hi ich wüsste, dass ich jetzt das Delta überschreiten darf, ohne eine Strafe zu bekommen. Weil wir doch eigentlich ohne Strafen fahren. Ja. Ich weiß nicht, wie es sich bei solchen Strafen regelt. Ja, deswegen will ich ja nicht riskieren. etwa fünf ja. Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Was macht Auf jeden Fall sehr schön, dass Hartley und so weiter hinterm Safety Car fahren. Da hinten. Mm. So. Jetzt darf da ich aufholen. Ne, stimmt. Hartley hat's erwischt, Das muss Gasley gewesen sein. Das ist schön, weil mein... Ich war wieder bei Plus-Minus-Null Benzin. Und jetzt kann ich wieder Benzin sparen. Das spielt mir in die Karten. Ohne Ende. Und ein Sieg ist nicht unmöglich. Jetzt ist Raikön auch wieder ganz nah bei dir. Ja, sobald ich okay, ihn eingehe. Ja, okay, auch rein, das ist schön. Ja. Das diesmal. Ist natürlich hier der Profiteur. Okay, diesmal die Reifen aufwärmen. Und meine Reifen haben 26% am stärksten. Also von daher. Reifen Und wie haben die drauf? Diese, okay, 11%. Das ist besser als die 30%, die ich davor hatte. Okay. Ich bin immer auf PC. So, jetzt einfach die Reifen warm halten. Das Safety Car wird in Runde ja 25 vermutlich reingehen. Weil ich habe auch erlebt, dass das Safety Car nur mal zwei Runden bleibt gegen Rennende. Einfach damit diese drei Runden noch da sind. Aber das Schöne ist, ich habe echt nichts riskiert beim äh, Restart. Ich habe erstmal eine Sekunde verloren wegen den kalten Reifen. Und habe mich dann langsam vorgearbeitet, weil die sich bekämpft haben. Währenddessen ist natürlich Raikön weggefahren, aber mit dem Sieg habe ich nicht gerechnet mehr. Aber das Manöver, worum, was war denn mit Bottas? Bottas ist anscheinend irgendwie, hat sich verbremst. Und auf einmal war ich zwischen den beiden. Ich habe mich gewundert, weil ich dachte, eigentlich, die fahren ganz normale Rennlinie da. Und auf einmal steht da Bottas und links ist dann von mir Vettel und ich bin da irgendwie dazwischen gefahren. Ich weiß nicht, wie ich dazwischen gelandet bin. Ich dachte eigentlich, ich würde auffahren. Ich bin da 1.58 gefahren. Schön. Ja. Können natürlich auch die Safety-Car-Kolonne aufhalten hinter mir. Das Damit. So Strafe. Nö. Vielleicht. Ich war halt so ganz erst am Ende der Safety-Car-Phase nach vorne. Weil dann, dann habe ich Platz 2 sicher. Hm. Weil jetzt habe ich ein, ein Vettel hinter mir, ein Bottas, zwei Red Bulls. Außerdem muss ich doch meinen Erfolg kriegen von Platz 14 auf auf den Sieg vielleicht. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. So. Ich bin dran an der Kolonne. Über eine halbe Runde überschüssiges Benzin. Damit kann ich wirklich nochmal die Reifen rannehmen wie sonst was. Obwohl da was gepatcht, weil wir hatten die ganze Saison über eigentlich nicht so häufig Safety kommen, Jetzt in dem Rennen zwei, dreimal. Keine Mal. Ahnung, es gab zumindest keinen Patch seit, seit den letzten paar Rennen. Äh, Leclerc, du überholst mich bitte nicht, danke. Auf jeden Fall was Schönes, jetzt habe ich ganz frische Ultras auf die letzten Runden und lauter Softs Leute vor mir. Und ich sehe sogar schon dich. Meine, also Reifen, meine Reifen sind noch recht frisch. Und mit den Reifen sollte ich 37 er Zeit fahren oder sogar eigentlich 36er. Ohne jetzt... Ja, vielleicht kann ich ja jetzt noch besser pushen und von den Zeiten mich steigern. Also, ich, du kommst auf jeden Fall noch nach vorne, aber für mich sollte Safety es nicht reichen. Oh, das Safety fährt diese Runde schon. Ja, habe ich doch gesagt. Das Runde 25 das wahrscheinlich. Denk daran, zu den Einfach weil Safety man drei Runden Ren Rennzeit hat in dem Spiel ja. eigentlich immer. Letzte Kurve darf man ja schon wieder rein überholen, Ja, jetzt hat. Was? Wer war Alonso kann ich nicht mehr zurücklassen. Das war nicht unüberlau unerlaubt. Er ist mir ins Auto gefahren, das war unter grün. Boah, Auto nee. verloren. Oh. Hä? Bei mir steht, das noch Safety Carphorce ist. Ich krieg keine Strafen mehr. Egal, was ich mache. Ja, jetzt ist Kimi weg. Ich krieg auch keine Verwarnungen mehr. Wenn du denkst, dass du es vorbeischaffst, Bei mir ist ein Bug, bei mir ist noch Safety Car, Modus drin. Bei mir hätte beinahe Vettel mich überholt, weil ich weit rauskommen bin und mich dann auch noch beim Beschleunigen weggedreht hätte, beinahe. Da habe ich aber nicht so schlimm. Ich bin ja schon P7. Und selbst wenn ich dich kriege, ich habe noch eine 3-Sekunden-Strafe, also brauchst du nicht zu viele Sorgen machen, also am Ende werde ich nicht vor dir sein. Halt zumindest nicht von den Punkten her. Komm schon, ich habe relativ ab wenig abgenutzte Reifen. Kimi zwar noch weniger, aber... Oh Gott, Verstappen haut mir hier ein Sack in der Rechtskurve. Okay, ich habe ihn. Wir nicht das war mit Risiko einfach dagegen gehalten in der Kurve. Rennen okay. Neustarts muss Absatz definitiv üben. 2,4 Sekunden. Benzin für eine Runde. Ja, scheiß drauf, Kimi, du bist, du hast den Sieg. Gibt es schon DRS? Nee. Nee, ist gut. Weil der Ferrari hat so viel Speed auf der Geraden. Selbst ohne DRS. Leider weggeschmissen. Also Restart muss ich definitiv üben. Kann man nur schwer üben. Weil dafür muss man erstmal Safety Cast provozieren können. Ja. So, jetzt habe ich 50% okay, ERS für DRS eine ganze Runde. Aktiviert. Stande, ob Okay, DRS ist aktiviert, danke, Jeff. Weil ich, ich kriege ja keine Infos mehr, weil bei mir der Safety-Modus noch nicht Ja, ist. DRS ist jetzt aktiviert in der Runde. Ich speise in den SS und muss dann auf den Geraden das Benzin verballern. Aber Kimi ist echt super unterwegs an dem Wochenende. ist das Vettel. Oh, einen guten Ausgang bekommen. Jetzt kommt Vettel mit dem DRS. Nein, geh aus meinem Windschatten. Kimi ist jetzt schon 6 Sekunden weg. In zweieinhalb Sekunden, zweieinhalb Runden. Kimi ist erst nochmal die schnellste Runde am Ende. Oh, mein Benzin war gerade leer. War zwar nicht gehört, aber stand geringer Treibstoffmodus drin. So. Zumindest so die Pu Was? Hä? Hä? Hm? Ich hatte doch nur 3 Sekunden Strafe, da bin ich doch nicht P12. Da kommen Sie ich hatte P2> P7. Mit P2>, P2. Ich wollte gerade sagen, zumindest noch den Trostpreis äh, mit P7. Ich hab keine 8 Sekunden Strafe, ich hatte 3! Scheißspiel. Ich habe nie Infos bekommen, dass ich mehr Strafe... Wo hab ich denn nochmal Strafen bekommen? Stop and Go! Hä? Ich hab noch nie... Ich hab... was? Vielleicht, ich hab keine Stop and Go bekommen! Vielleicht hast du einen, eine der Quests, hast du eine Stop and Go bekommen, aber es stand schon Safety Car da. Ich habe wegen dem Safety Car keine Infos mehr bekommen. Ach komm... Das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? zum uh. so Betrug hier Money! war ja, zumindest was in ihr überholt konstrukteursmeisterschaft interessant nicht erfülltes stop and go kostet nur 5 sekunden am ende hm. warum macht man dann warum warum geht man überhaupt die stop and go an <lacht> stop and go ist in dem spiel falsch definiert stop and go ist dass du die 5 sekunden beim stop wartest also in der Realität die 5-Sekunden-Strafe. Mm. <lacht> ja, von 14 auf 2 ist ein tolles Ergebnis. Äh, Rangliste... Von 11 äh, auf 7 wäre auch ein schönes gewesen, aber mm. das Spiel dachte ich, nö, nö. Kimi Raikön übernimmt Berlin. mit dem Sieg Platz 3 in der Wertung und Hamilton fällt zurück. Und ich bin auf... Platz 5 immer noch, wird schwer, weil Top-Teams halt und die WM ist auch eng zwischen den Top-Teams, wir sind, acht, sind 18 Punkte hinter äh, Ferrari, die Mercedes und wir sind Platz 4 in der WM, wir sind punktgleich mit Force India, ich dachte eigentlich nicht, dass es reichen würde, weil es ja nur ein paar Punkte sind, aber ich bin ja Platz 2 geworden, Fosinia sind auf 7 und 9 ins Ziel gekommen. 7 und 11 meinst du? Höckenberg ist kein Vosindia mehr. Perez ist auf Platz 9. Perez ist 7? ja, Fahrerrangliste. Habe ich geschaut. Auf 11 und 7 sind sie gekommen. Da haben sie 6 Punkte geholt. Ja, also... 30 Punkte zu Red Bull sind schwer. Aber die Red Bulls zeigen ja oft genug, dass sie nichts können und ausfallen. Hm. Also, ich würde mich aufgeben. Ich kann nur eins sagen. Wir werden in der Teamwertung nicht mehr Platz 2 erreichen. Hm. Geht das überhaupt noch theoretisch? Wir können noch um die 160 Punkte holen, oder? Ja. Damit wären wir ganz knapp hinter Mercedes. Und Mercedes dürfte keine Punkte mehr in dieser Saison holen. Also, dass das Mercedes keine Punkte mehr holt, ist drin. <lacht> da muss ich nur, während ich sie zerstöre, auch wieder nach vorne kommen. Ja, ich habe ja mit einbrechen, dass wir Platz 1 und 2 holen oder Platz 1 und, und, und 3. Ja. Bloß ich muss sie ja zerstören, damit sie keine mhm. Punkte holen. Ja. Ja. Interessantes Ergebnis. Es lief. Es war ein interessantes Rennen. Es war recht taktisch, muss ich sagen. Die Safety Cars haben oh. mir ein bisschen geholfen. Sie haben mir Chancen äh, gegeben. Die Safety Cars hätten mir geholfen, aber nö, nee, das Spiel dachte ich nur ein. <lacht> ich ja. wäre so schön P6 gewesen. <lacht> <lacht> Zumindest sind wir doch auf Platz 4 in der Konstrukteurswertung. Ist mir wurscht. Das ist das, was wir eigentlich auch in Realität errei was die in Realität erreichen müssen. Was sie auch in Realität erreichen, wenn Renault jetzt auf einmal wie Williams fährt. In der Realität. Tun sie doch. Ja, meine ich, ja. Also es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Racing Point auf P4 ist. Also Williams ist ja, ist ja Platz 9 in der WM. Hm. Ein Punkt vor Red Bull, er äh, Torosso. Das ist aber in der Realität nicht so. <lacht> Natürlich ist das nicht so. In der Realität hat Hartley auch mehr als einen Punkt. Er ja, hat zwei. In der Realität <lacht> hat Gasly auch mehr Punkte. <lacht> Glaube ich, doch. Ja? So um die 30, ja. 40, denke ich mal. Nee, ne. Torosso hat 30 und Racing Point hat 37. Das heißt Gassen hat also, Gassi, 28. Gassi ist doch zweimal ist doch einmal einmal zweimal nahe des Podiums gewesen. Ja, das waren doch seine einzigen Punkteergebnisse. Echt jetzt? Ja. Oh. Ich dachte, die haben sich nee, ab und zu hat mal Ansonsten einfach mal zehnte Plätze geholt, aber Ey, sieh mal so, du bist immer noch vor Alonso. Wow. Ja, mach dir nichts draus. Nächstes Jahr hast du ja ein anderes Team. Mhm. Dann bin ich bei Mercedes und fühle mich ab. <lacht> Weil Bottas muss ja gefeuert werden, die brauchen einen neuen Wingman, der alle zerstört. Ich bin echt der perfekte Wingman. Ich kann Hamilton vorne wegfahren lassen und den Rest dahinter zerstöre ich. Dann wird es immer Doppel-Pole, äh, Doppel-Sieg für Estet. <lacht> Auch doppel weil du ihn im Quali abschießt. Ja, im Quali, im Quali mache ich die altbekannte Barrikade, die man im 2006er machen konnte. Das war immer zu üblich. weil im 2006er habe ich mich einfach immer bei der boxen einfach hingestellt. Als erstes sind eigentlich nur der Midland, der Super Aguri und der Rosso rausgefahren. Dann habe ich mich da hingestellt, habe blockiert, dann haben die als Einzige eine Zeit gesetzt. Und kurz vor knapp bin ich noch drüber und habe eine Zeit gesetzt und dann sind die ganzen Ferraris immer rausgeflogen. Das hat mir so viel Spaß. <lacht> ich habe es geschafft, dass Montero eine Meisterschaft gewonnen hat. Alles ja, klar. Das war viel Zeitaufwand. Ja, Leute. Ja, Leute. Hoffentlich können wir bald dann noch vielleicht die Red Bulls angreifen. Die ja. scheiden nicht selten aus, muss man sagen. Ja. Und ich meine, ich hatte jetzt so viele Nuller in den letzten Rennen. Oder wenige Punkte geholt. Und dennoch war ich irgendwie die ganze Zeit noch vor Ricardo. Ich weiß nicht, wie das möglich war. Ja, und wird jetzt auf jeden Fall spannend werden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Rennen. Bis dann und ciao. Ciao.